Auger-Effekt und Röntgeneffekt sind konkurrierend. Bei kleineren Ordnungszahlen überwiegt der Auger-Meitner-Effekt, bei größeren Ordnungszahlen der Röntgeneffekt, bei Sauerstoff überwiegt auf jeden Fall der Auger-Effekt. elektronenspektroskopie ist also empfindlicher für den Nachweis von Sauerstoff als die Mikrosonde.